Ja, guten Morgen, 15. August und ich habe noch einen Tag Zeit, also mache ich heute meine eine Tagestour in Richtung Gardasee. Ich schaue mir das gleich nochmal an, gucke mal, ob ich vielleicht auf Komode irgendwie eine Route finde. Und ja, dann geht es mal gleich los. Kette ist geölt. Small Frühstück habe ich zu mir genommen, dann geht gleich los. Ich habe auf Komode hier eine Tour gefunden, die führt zum Gardasee und wieder zurück. Und überwiegend über unterschiedliche Wege so dass ich nicht den gleichen Weg wieder zurückfahren muss. Ja, es gibt Überschneidungen, aber im größten Teil sind die separat. Ja, die Komoot-Route habe ich mir leicht angepasst. Sind wohl auch ein paar Stufen dabei ja, will ich dann spontan sehen. Jetzt will ich äh, meine Route noch auf das Nyon übertragen. Und blöderweise, also Nyon 2, und blöderweise geht das nicht über die App. Also ich habe äh, aus Komoot die gpx datei exportiert kann sie nicht in der App importieren, also muss ich mal wieder in das Portal. So mache ich das eigentlich jeden Tag ähm, in das Portal eBike Connect von Bosch gehen und dort importiere ich dann die Route, äh, mache ein Tethering auf dem Handy und synchronisiere mit dem Nyon. Das geht recht schnell, das dauert zwei Minuten. habe ich schon Routine drin. Ja, dann geht es gleich mal los. So, die Steigerung da gemeistert auf dem Campingplatz. Campingplatz verlassen und jetzt geht es erstmal Richtung Innenstadt oder genau an die Edge runter. Ja, da oben sieht man noch mal mein Domizil, Da oben, die Luke, da oben. Jetzt geht's weiter Richtung Westen und noch ein bisschen durch Verona durch. So, Kampage. Und da gesperrt, für ja? ja, dafür für Radler und Jogger frei hier. Ja, Von da drüben bin ich hergekommen irgendwo, auch über diese Brücke. Fahren wir schön im Schatten, solange es noch geht. Ja, man hat das Gefühl, das ist eine Fahrradstraße hier, kein Autos. So, bevor blöde Kommentare kommen, ich fahre jetzt den Kreisel falsch rum. So, ich verlasse Verona. Ja, jetzt führt mich die Tour über so einen Tra Single Trail hier. Wir wollen ja ein bisschen Abwechslung haben heute. Ja, hier gibt es doch wieder Wasserstellen. Das könnte man in Deutschland auch mehr einführen. Also ich weiß, an Hamburg in der Außenalzeit gab es oder gibt es <kühm> so Wasserstellen oder Trinkstellen. Ähm, die haben sie während Corona-Zeit abgestellt. Verstehe ich nicht. Ich ja, weiß gar nicht, ob die wieder in Betrieb sind. Ja, jetzt geht es hier durch die Hitze. Nee, ich hätte ja mal die Navigationsansage von OSM End. Heute fahre ich mit Komoot und die Stimme kommt mir echt so vor, als wenn sie Drogen genommen hätte. <lacht> Irgendwie spricht sie so langsam. Ja, es hat ein bisschen abgekühlt. Wir haben nur noch 32 Grad heute. 160. Ja, das ist trotzdem echt noch warm genug. Ja, aber ein kleiner Abstecher übers Land hier. Kleine Abkürzung, ja. Noch besser auf der Straße fahren können. Aber ich glaube, der Weg führt, nee, der Weg führt nachher ganz woanders zurück wieder. So, kommen jetzt nach Parona. Oh, das duftet wieder. Ah, das sind die Blümchen hier. Schön angenehm hier im Schatten. Und am Fluss, der kühlt natürlich auch ein bisschen. Ja, Päuschen oder not poison. weiß nicht. Ja, ist gerade mal eine halbe Stunde unterwegs. Ja, schön. Jetzt muss ich rechts. Ich will ja gerne mal unter der Brücke durch. Guck ich mal kurz. Och, hier geht's auch weiter. Aber ich fahre meinem Track entlang. Weiter geht's. Umdrehen? Kommt keiner? Nein. Folge dem Weg 180 Meter. Die Tour kann Stufen enthalten oder Spuren von Stufen. <lacht> Freundliche Italiener hat mir gerade eine ältere Dame irgendwie darauf hingewiesen auf Italienisch, dass ich hier lang soll. Ja, schön an Brennnesseln vorbei ist es eng. Jetzt. Brennen mir meine Beine. Na. Da hoch, da lang. Oh, das fängt ja wieder gut an. Super Tipp, diese Komoot-Kacke. Ja, hat irgendjemand da reingestellt die Tour? Ich glaube, ich verlasse mich auf meine andere App. Nee, ich fahre jetzt hier lang. Muss hier mal gucken, dass ich hier irgendwie um die Ecke komme. Boah, das ist ein Scheiße. sich das doch Zaun. Ja, gut, dass ich keine neuen Taschen habe. So. Spannend. Ey, ich will die schönsten Touren ausgesucht hier. Ja, wird schon. Ja, roll jetzt hier nach Saar ein. Ja, wenn das so weitergeht, breche ich die Tour ab oder plane die um. Also das macht so keinen Spaß hier. Ja, es ging dann doch recht schnell von der Landstraße weg ins Weinbaugebiet. Ne, was sind das? Zu große Blätter? Ach, irgendwas anderes. Baustelle längs. Ups, ist verloren. Ja, hier bin ich vorgestern doch lang gefahren, wo ich doch den separaten Radweg gelobt hatte. Ja. ja und jetzt wusste ich auch, dass hier der Bikepark wieder kommt. Und hatte die Kamera rechtzeitig am Start. Ja, Ich bin hier auch schon voll ortskundig. Wo geht's dann? Ja, in Italien sind die Blitzer ja sehr auffällig gestaltet, schön in orange und schön weiß, hier musst du langsam fahren. Ja, und jetzt komme ich an drei, an den drei verlassenen Häusern vorbei, die total schön sind. Ja, so schade drum. Noch eins, kommt ein Auto. Ja Wahnsinn, oder? So, wo geht's lang? Rechts lang. Ja, bisher ist die Route nicht so spannend. Allerdings kommt mir das irgendwie teils bekannt vor, als wenn ich Teil davon vorgestern schon gefahren bin. Aber oh, ist bestimmt möglich. So, oh, ja. Was, wo bin ich links? Oh, dann ist das heiß. Oh. So was trinken, ich duscht. Da hat sich ja jemand hier. Nee, da Hier bin ich noch nicht vorbeigefahren. Ah, jetzt sind wir hier an dem Platz, wo ich hier um den Olivenbaum meine Runden gedreht habe. Das machen wir doch gleich nochmal. Ja, ich bin jetzt hierher gekommen und letztes Mal bin ich da raus und wieder reingefahren. Ach so, ich muss jetzt umdrehen und da wieder ein Genau, da kam ich her, da fand ich wieder hin. Genau, hier ist die Ampel. Oh, hier riecht es nach voll nach Glas. Das ist als wenn jemand was geraucht hat. Oder oh, wächst hier irgendwo das Zeug? Ich glaube, das war die Straße, die gesperrt war, wenn ich meinen Stuhl mittendrauf aufgestellt habe. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Boah, ist das trocken hier. Ja, genau, hier ist die Sperrung. Und hier war dieses Schild. Ja, ja und jetzt geht's wieder durch die Absperrung. Diese Lost Place Straße hier. Ja, mit weniger Gepäck. Ah, hier war die Stelle, genau. Mit weniger Gepäck kann man doch wesentlich schneller fahren. Oder was heißt, mit weniger Gewicht. Da haben sie mir Steine in den Weg gelegt. Und Leute, ihr müsst doch voll sein bei der Hitze. Oh ne, jetzt bin ich schon wieder an meinem Kanal hier. Ah, jetzt was will der von mir? Ach, hier wollte ich doch auch lang und dann bin ich anders gefahren, war das hier. Jedenfalls war ich hier. Ging es doch ganz schön berghoch. Mal kurz Lage checken. Jetzt geht es hier hoch, endlich meine Abweichung. Ich kam nämlich vorgestern da aus da, dem daher. Ja. Und jetzt darf ich da hochfahren. Vielleicht gibt es da oben Plätze, wo ich mich mal hinsetzen kann. Ich habe jetzt 25 Kilometer hinter mir und noch kein Päuschen gemacht. Das ist schon beachtlich. Aber ich habe zweimal Wasser dabei. Wobei die Flasche von Decathlon, Der traue ich nicht ganz. Die <lacht> ist wahrscheinlich zur Hälfte schon ausgelaufen. Ja, toll. Bin ich gerade super den Berg hochgeächtet, um hier wieder runterzufahren. Ah, hier bin ich noch über die Brücke gefahren. Oh, Kreislauf. Ich glaube, da soll ich jetzt wieder hoch, oder? Also, wer hat sich denn diese Tour ausgedacht? Äh, komische Tour. Nicht schon wieder der Kanal gesehen weiter geht geht's richtig berghoch. Da kann ich schön runterfahren. Vielleicht habe ich meine Tour aus Versehen geladen. Meine Air tour Muss ich noch mal gucken, nicht, dass ich meine eigene Tour wieder zurückfahre. Könnte mir passieren. Jetzt geht's doch für mich hier hoch. Hat die Kamera keine abschreckende Wirkung gegen zu schnell fahrende Autos? Da hinten im Dorf spielt Ave Maria. Richtig cool, man hört es leider natürlich nicht jetzt. Irgend so ein Geht ja hoch. Aber ich bin ja top heute, trotz Hitze. Ein Schwimmbad hier. Ich habe mich schon gewundert, weshalb so viele Autos hier stehen. Also ein Erlebnispark hier. Naja. Badehose ich dabei, könnte ich reingehen, aber ich habe keine Lust. Ja, ich hatte immer noch keine Pause in See, einen Supermarkt. Obwohl heute Sonntag ist, meine ich. Wenn ich da mal reingehen, irgendwas Kaltes zu trinken wollen, obwohl ich was dabei habe. Ja. Oh Mann, da ja, will sein Pfad abschließen, da dieser blöde Vier die ganze Zeit. Und die Alarmenlage hört auch nicht auf. Es ist gerade irgendwie eine Frau rausgekommen und es ausgeschaltet. Ich habe mich erst mal deswegen erstmal hier um die Ecke verkochen. bevor ich da lang mit meinem Schloss wieder rumwurschtel und das Ding abschließe. Das ist auch immer ein Krampf, dieses Falschlassen. Kann ich nicht empfehlen. Ich sollte mir mal ein anderes zulegen und nicht nur meckern. Immerhin bin ich 31,5 Kilometer durchgefahren. Ja, hier Verona, hier bin ich lang die rote Route. Jetzt geht es hier noch mal ein bisschen hoch, wieder runter und dann hier wieder hoch und dann hier unten zurück. Ja, hier nochmal an den Gardasee. Ja, ich habe mein Fahrrad nicht jetzt hier an diesen Felkenknickern festgemacht, sondern hier an so einer, an so einem Schildchen. Das ist gefummel mit dem Schloss immer. Wenn ich da unten bücken muss und das da irgendwie durchhangen muss, dann ist man total nervig. Tascheneinkaufswagen, Maske auf. Mal sehen, ob ich hier kühle Getränke finde. Hier muss ich mich schon zusammenreißen. Oh, so leckeren Kuchen hier mit Erdbeeren. Oh, sind nein, nein. Ich habe noch ein bisschen Cola in die Tiefkühltruhe gepackt. Und warte noch mal 10 Minuten, damit das ein bisschen abkühlt. Oh, lecker, Oktopus. Hier, ja, cool. Ja, jetzt hat sich das mit dem Fahrstellplatz auch erledigt ist zugepackt. So, Fahrrad ist noch da. Ich suche mir jetzt erstmal ein schattiges Plätzchen woanders. Oh, da war viel los gerade an der Kasse. Es waren drei Frauen von mir, die einen vollen Einkaufskorb hatten. Keine zweite Kasse aufgemacht. Also immer schön ruhig bleiben. Jetzt brauche ich erstmal ein Bänkchen, um ein bisschen was zu verspeisen. Mein Frühstück war ja eher Schmächtig ausgefallen. Ach, hat sich doch gelohnt, hier die paar Meter hochzufahren. Ohne schöne Aussicht. Ja, ich hätte mich einfach mal hier irgendwo reinsetzen so sollen. Supermarkt. Ja, ist nett hier. Oh, ich guck mal, ob ich das in der Sonne aushalte. Nee, das ist so heftig. Ich habe nettes Plätzchen gefunden hier auf so einer Mauer. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was ich eingekauft habe. Da haben wir doch einmal zwei Pfirsiche, dann ein Fertigbrot. Äh, ich könnte mehr essen, aber ich werde wohl später noch was Ordentliches essen. Hier eine Cola, die ich im Tiefkühlfach liegen hatte. Einmal Wasser und da konnte ich nicht widerstehen. Creme Karamell ja, und dazu Löffel. Ich wollte keine Plastiklöffel kaufen. Also habe ich mir hier 50 Holzlöffel gekauft. Die haben mehr gekostet als der Creme Karamell. Ja, egal, ich hatte diese komische Cola noch im Tiefgefach, eine Viertelstunde, aber so wirklich kalt ist es nicht. Und dann ist es noch nicht mal das Original. Also, ja, ein Fehlkauf. Leer, leer, leer. So viel Plastik, da hätte ich mir dieses Umweltbewusstsein auch sparen können. Natürlich lasse ich keinen Müll liegen. Ach, jetzt fahre ich wieder zurück auf meinen Track. Hier ist wieder ein sehr auffälliger Blitzer. Links an der Gabelung. Links? Wo ist die Gabelung? Ach Wasser. Okay, fahren mal links. 2,4 Kilometer. Hier ist der Ort. Affi. Affi. Affi. Mann. Witzig. Witzig. So, jetzt geht's auf den Gardasee zu. Davon ja, so einem See ist ja hier immer so eine Abfahrt zu erwarten. Ja, super schöne Abfahrt. Ja Und zack, bin ich unten am Gardasee in so einer Fußgängerzone. Ja, und hier ist gleich wieder die Hölle los. Hier. Ja, ich glaube, ich hätte mir doch meinen eigenen Stuhl mitbringen sollen. Doch noch ein gattern können, hart umkämpft. Und jetzt will ich mir hier erstmal die Cola, die Billig-Cola am Gardasee reinziehen. Ja, ich hoffe, dass die Rücktour etwas reizvoller wird. Ich fand das jetzt nicht so super aufregend, zumal ich Teile davon schon kannte und ging so ein bisschen zum Schluss an der Landstraße entlang. Dann Vielleicht mal ein kleines Päuschen machen. Bei diesem Touristenhochpunkt muss man immer aufpassen mit Diebstahl. Man spielt mit Geld rum dann ist immer mit zu rechnen, dass man versucht wird, irgendwie abgelenkt zu sein. Und an anderer Stelle passiert dann was. es also, ist mir ähnlich mal in München passiert. Mir ist nichts geklaut worden. Aber dort hat mal eine Frau mich, eine junge Frau, mit einem kleinen Hündchen abgelenkt. Und ihr Freund stand plötzlich ganz nah an meinem Rucksack. Da war mir gleich klar, der gehst mal hinterher, aber die waren so schnell wieder weg, wie sie gekommen waren. Also immer auf die Sachen aufpassen, gerade da, wo viele tollsten sind. Nee, ich hatte gerade mal versucht herauszufinden, wo wir sind. Der Ort heißt Garda. Die freundliche Frau, ich habe mich kurz mit ihr unterhalten, mir so ein Armband geschenkt. ne? Ja, fand ich total nett. Hab ihr natürlich zwei Euro dafür gegeben. Was mache ich jetzt? Hier soll es in eine Kirche geben, die so im Fels eingearbeitet ist. Mal wo das überhaupt ist. Ja, ich habe jetzt 40,5 oder 42 Kilometer hinter mir und fahre jetzt noch 35 wieder zurück nach Verona. Es geht noch ein bisschen am Gardasee entlang und dann denke ich mal. Ja, war das auch ein schöner Tag. Dann. Ja, es ist ein bisschen anstrengend zu fahren hier. Der Fahrradweg führt direkt durchs Restaurant durch. Ja, für mich wäre das keine Erholung, hier zu bleiben. Aber schön ist es ja. Ne? Schön ist es hier. Hier haben wir einen Fahrradweg, Gehweg. Das ist eher ein Gehweg, oder? Ja, das ist hier so einer der Campingplätze, die ausgebucht sind. Oder Platz frei. Fragen können. Nee, ich muss ja morgen wieder zurück. Ich muss ja morgen wieder nach München. Ja, hier ist ein Campingplatz neben dem anderen. Alle sind sehr ausgebucht, oh, kein Wunder. Also hier zu bleiben, ist, weiß ich nicht, ist die Leute dazu bewegt. Ja. Aber ich mache mir Spaß, fahre hier einmal durch. Und guck mal den. Ich bin froh eigentlich, dass ich keinen Platz hier gekriegt habe. Ja, hier kann man wieder ganz gut fahren, obwohl Komoot sagt, ich soll hier wegfahren. Das ist ein hier, eingezäunt. So, das ist jetzt der Bereich, wo ein lautes Auto kommt. Klimalage läuft auf Hochtouren und ich verlasse jetzt hier den Kummersee an dem Hotel Miralago. Ja, mir reicht es auch, dieses Lager Fahren. Aber fahren wir ganz witzig. Bisschen Kontrastprogramm. Nice! Die Tour wird angepasst. Jetzt umkehren. Ich kehre nicht um. Ich habe meinen eigenen Kopf. Kommod. Oh, endlich wieder Ruhe. Nur der Bosch und ich und ein Audi. Jetzt habe ich drei Cola gegessen. Ach, Mann, jetzt habe ich drei Cola getrunken. Vier von diesem Pudding. Zwei Pfirsiche. Was war noch? Dieses komische, lapprige Brot. Also Zucker habe ich heute ohne Ende. Und heute Abend gibt es mal wieder eine Abschlusspizza. Irgendwo gibt es eine gute Pizza. Die gestern war echt super. Weil selber kochen lohnt sich echt nicht. Eine Pizza kostet 8,50 oder so dass du deine Sachen eingekauft hast und die Hälfte wegschmeißen musst. Weil ich dann morgen eh losfahre. Kann man auch gut irgendwo essen gehen. Nächstes Mal überlege ich, bei so einer Tour überhaupt den Kocher mitzunehmen. Gut, ich konnte mir immer schön Kaffee machen. Morgens, aber in der Regel gab es auch eine Möglichkeit, irgendwo einen Kaffee zu bekommen in der Nähe. Ja, die Route war jetzt nicht so toll, ging relativ viel an der Landstraße entlang. Ich habe die auch nicht geprüft, ich habe mir die einfach heute morgen geladen und dachte fest, mal nach. wird der ja nett sein. Jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich wieder mal eine Kritik habe an Komoot. Jetzt kreuze ich hier die Route mit meinem Hinweg. Jetzt weiß ich nicht, wo ich langfahren soll. Äh, wo kam ich her? Ich kam jetzt da entlang. Ich kann jetzt nicht feststellen, ob ich da lang muss oder ob ich vorhin daher kam. Genauso sieht es hier aus. Bei Ostmann sieht man mal Pfeile auf der Route. Da musst du lang und äh, ich weiß nicht, warum man oder wie man sich mit Komoot, mit der app finding irgendwie zufrieden geben kann. Das ist einfach mir ein Rätsel. Ich glaube, ähm, ich werde Komoot auch nicht mehr benutzen, damit ich auch nicht mehr was zu meckern habe. Äh, jetzt läuft es halt noch, jetzt fahre ich damit irgendwie noch nach Hause. Jetzt zoome ich einfach mal raus. Dann sehe ich schon, ja okay, hier bin ich lang gefahren vorhin. Also muss ich ähm, hier weiter. Hier irgendwo. Ja, hier lang. Klar. Ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, geht das schon. Aber dazu habe ich nie Bock. Ja, jetzt bin ich hier wieder zurück am Kanal. Jetzt geht es über die Brücke. Und dann wieder am Kanal entlang. Kennen wir ja schon alles hier. Ja, ohne so viel Gepäck kann ich ein bisschen rasanter über die Unebenheiten fahren. Ja, zu den Boschgeräuschen kommen jetzt auch noch Zikatengrillen, äh, von Zikaden. Na, wenn denen mal der Saft nicht ausgeht. Ja, mir fällt gerade auf, dass der Pegel hier wesentlich gesunken ist. Also er war ja ungefähr geschätzt mal 50 cm unterhalb der Oberkante. Ähm, jetzt haben wir vielleicht zwei Meter. Erheblich gesunken. Ja. Und auch die Strömungsgeschwindigkeit nachgelassen. Ich habe nur noch äh, 14 Kilometer bis äh, Verona und rolle hier durch so einen kleinen Ort. Danach in 300 ja, so sieht's aus. aus. Ist ja wie ausgestorben. Siesta wahrscheinlich noch. Und Sonntag noch dazu. Scheiß, Päuschen, so viel hatte ich ja heute noch nicht, oder? Ja, es sind immer noch 35 Grad und das Wasser, was ich mir vorhin abgefüllt habe, damit kann man ja fast einen Tee aufgießen. So warm ist das. Was war das denn? Sam-Bike, wenn ich gehört sahen aus wie ein bisschen die Mate bikes so wie hießen mit zum so quadratischen Oberrohr zum zusammenklappen. Muss ich mal gucken. Uff. Ja, apropos braune Brühe, <lacht> apropos braune Brühe, apropos warme Brühe, das ist mir eingefallen. Ich habe noch eine weitere Discounter-Cola. Schön warm, die werde ich mir jetzt reinziehen und wenn ich nicht tot umfalle, dann fahre ich noch weiter. Ja. Also, ja, dafür lasse ich es mir heute Abend wieder gut gehen. Ja, Blues Cola. Besser als erwartet. Wie läuft der Schweiß? Wahnsinn. Aber beim Fahren geht's. Aber 10 Grad kühler wäre optimal. Ich bin hier oberhalb von diesem Rastplatz mal. Hier gibt es auch wieder ein Weinanbaugebiet und hier sind so kleine Viecher. Ja, Gecko, oder? Man ist ja schnell abgehauen. Oh, hier haben bestimmt einige hingesnickert. So, jetzt mal weiter hier. Die Bank hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Wäre ich hier vorhin schon mal gefahren? Ich glaube schon. Das wäre es mir schon weit von der Burg aus mal aufgefallen. Schick. Ja, richtig, uralt zu sein. Ja, jetzt bin ich wieder auf der komplett gesperrten Straße, wo ab und zu nur Radler entgegenkommen. Ah, ist das warm noch in die Zeit. Ja, hier lässt sich's gut fahren. Ah, schön lecker. Warme Wind. So, bin wieder in Verona. Da drüben ist die Altstadt, auf der anderen Seite. Mal schauen, ob man im Fahrrad durchfahren kann. Ja, ist auch ein Radweg. Ja, hier bin ich gestern dann vorbeigefahren, genau. Und dann war ich da was essen. Genau, hier saß ich gestern, ich Ja, wie unschwer zu erkennen, bin ich hier an der Arena. Äh, müsste man die so ein bisschen durchschimmern sehen. Ja, kurzes Fazit zum Tag. Ja, es war schon tierisch heiß, bis zu 36 Grad hatten wir heute. Und, ja, zum Fahren ist es schon etwas grenzwertig. Äh, die Tour hat sich insofern gelohnt dass ich gesehen habe, dass ich am Gardasee eigentlich nichts verloren habe. Also es war mal ein nettes Kontrastprogramm. Und äh, ich wusste, dass es voll ist, aber so extrem ähm, hat mir echt gezeigt, nee, da musste du nicht bleiben. Wollte ja ursprünglich zwei Tage dort übernachten oder drei. Aber so gesehen war das die richtige Entscheidung, hier äh, Corona zu bleiben. Ja, ich werde mich jetzt wieder aufmachen auf dem Campingplatz, die Serpentinen hochfahren, duschen. Und äh, dann werde ich wahrscheinlich noch mal in die Stadt gehen und eine Pizza essen. Ja. Leider geht mein Urlaub zu Ende morgen und ich denke, auf der Rückfahrt fühle mich auch ein bisschen wird sicher interessant. Ein paar Bilder aus dem Zug auch einzufangen. Ja, ich bin noch mal auf der Brücke hier. Und, und schauen mal aus dem Fenster. Ich bin gerade die Serpentine hoch und jetzt zeige ich euch mal, was ich meine mit Lärmbelästigung. Hier, solche Deppen, die meinen dann irgendwie. Oh hier Posenspield. Gut, ich fahre jetzt an meine Behausung. Ein schön muckeliges Plätzchen. Genau. Jetzt warte ich mal auf meine Pizza. Ja, die Pizza ist super lecker, fast aufgegessen und immer mein E-Bike im Blick.